So, der Mann an den Knöpfen, der floß ist wieder da. Ähm, ich möchte im ersten Erklärvideo auf den Videomische eingehen, also den Black Magic atem Television Studio HD, genau. Ich muss immer hier hinten nachschauen, wie es, wie es tatsächlich heißt, weil der Name ist so lang. Äh, Black Magic hat wohl äh, sich gedacht, wir machen ganz lustige Dinge mit Namen, die sehr lang sind. Habe ich auch äh, in einem Blog gelesen. Ähm, für Kameras das ist es immer etwas schwierig, tatsächlich dann die, die Kamera herauszufinden, die man gerade hat, weil die Bezeichnung einfach, einfach sehr variiert und sehr lang ist. Gut, nichtsdestotrotz. Äh, der Videomischer. Ich hatte mal direkt rüber auf, ähm, auf die Kamera und ihr seht hier schon, wenn ich hier rumdrücke, ähm, die Knöpfe werden grün. Grün bedeutet Vorschau und rot ist eben das Programm, was gerade läuft. Und ähm, wenn ich die, den Knopf Auto drücke, dann wird automatisch übergeblendet auf die andere Kamera, die ich in der Hand halte. Und ihr seht hier schon den Videomischer. Ähm, was man hier noch sehen kann, ist, ähm, also was ins Auge sticht direkt, sind quasi die blinkenden Elemente hier, also die LEDs. Sollte also den Finger ein bisschen runternehmen. Ähm, der schlägt jetzt nicht ganz so sehr aus, äh, nimmt aber trotzdem auf. Also das ist, ist quasi die Kamera, die ich habe. Das heißt, wenn ich lauter rede, dann sieht man auch, dass es eben, eben weiter ausschlägt. Und das ist die Kamera, die ich gerade in der Hand halte. Ähm, genau, ich klopfe mal so ein bisschen dagegen. Und ähm, genau. Und es ist aber momentan nur das Funkmikrofon eingeschaltet. Also wenn man ein bisschen näher rangeht, dann sieht man hier, das leuchtet. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe äh, daran gedacht, das einzuschalten. Äh, habe es aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht und habe tatsächlich jetzt die ersten drei Videos schon mal aufgenommen, aber ohne Ton. Ähm, ja, Schande über mein Haupt. Gut, ähm, also dementsprechend die obere Leiste zum Einschalten ist quasi, äh, um den Ton einzuschalten für die einzelnen Input-Devices. Ähm, ist auch möglich über die, die Software, da gehe ich aber später darauf ein. Dann hier unten eben die Eingangskanäle. Die ersten vier sind eigentlich belegt mit, mit den HDMI-Anschlüssen und die anderen mit den, mit den SDI-Anschlüssen. Ähm, das kann man rein theoretisch auch anders belegen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ist in unserem Setup aber egal. Wir haben hier quasi schon, schon vordefiniert, ähm, wie, die, ähm, ja, wie die Belegung eigentlich ist für die, für die Eingänge. Hier drüben haben wir dann auch nochmal das Hyperdeck mit der 7 belegt. Sprich, bei einem Event sollte es dann immer, immer schon vor eingestellt so sein, wie das hier oben auch angeklebt ist. Dann haben wir hier den, den Downstream Key. Der ist zuständig eben hier oben für dieses Duplikon. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann wird das ausgeblendet und wieder eingeblendet. Ich kann zu schwarzen Faden mit Fade to Black oder eben wieder zurück. Ich habe hier die beiden Media Player, das ist nur damit ich mir die in die Vorschau legen kann. Ich zeige das mal ganz kurz, wenn ich hier rüber schaue auf den Monitor. ist quasi der Media Player 2 und der Media Player 1. Und wenn ich dann wieder auf die 5 gehe, ne, auf die 6 war es, genau, dann ist dann die Black Magic Kamera wieder da. So, darunter dann die Knöpfe Cut und Auto. Sprich einmal zum harten Cut zwischen den Eingangsgeräten und dann eben automatische Überblendung. Die kann man auch definieren. Wir haben ein kleines Vorschaufenster. Da kann man dann auch quasi in der Software vordefinieren, was da drauf auf, äh, angezeigt werden soll. Momentan ist eben der Masterausgang, der gezeigt wird. Wir haben ein drehrad mit dem man Einstellungen vornehmen kann wenn ich jetzt so ohne äh, ins menü zu gehen dran drehen würde dann würde die die lautstärke sich variieren also jetzt steht da 0 dezibel und ähm, genau da kann man die quasi noch mal anpassen wenn der speaker oder der der ton vom device äh, vom also der präsenter notebook zum beispiel Slice ist. So, dann haben wir einen menüknopf und da kann man dann eben in äh, in das Menü rein und kann dann auswählen, welchen Menüpunkt man haben will äh, und kann dann quasi alle Einstellungen, die auch mit der Software zu machen sind, hier über dieses äh, über dieses Drehrad einstellen. Wenn man dann weiter reingehen möchte, kann man zum Beispiel hier auf Set drücken und jetzt könnte ich sagen, ich möchte die andere Kamera haben. Und wenn ich auf Set drücke, zack, dann bin ich schon drüben. Und jetzt kann ich dann wieder Zurück auf HDMI 2, weil das gerade die andere Kamera angeschlossen und äh, wenn ich da drauf drücke, bin ich wieder zurück. Also nicht mit den Knöpfen, die hier drüben sind, sondern tatsächlich eben über das Menü. Das heißt, alles, was, was man machen kann in der Software oder auch vorne an diesem Knopf kann man nochmal über das Menü machen. Genau. Ähm, soweit zu den Knöpfen auf der Vorderseite. Ich habe dann auch noch, ähm, noch eine Grafik vorbereitet, fällt mir gerade ein. Und zwar mit den Anschlüssen auf der Rückseite des Gerätes. Schauen wir mal. Ich muss noch ein bisschen ranzoomen, denn es ist zu klein. So, gehen wir doch auf den Präsenter-Rechner. Und was haben wir hier? Ähm, wir sehen auf der linken Seite den Stromanschluss und den Netzwerkanschluss. Das USB-Kabel ähm, wird tatsächlich nur benötigt, wenn man äh, noch zusätzlich auf dem PC aufnehmen will oder eben die Software updaten möchte. Ähm, beim Videomischer ist es so, dass die Software-Updates, äh, glaube ich, auch über das Netzwerk dann funktionieren. Das heißt, man muss da nicht extra ein USB-Kabel anschließen. Äh, die Remote-Steuerung, die ist für uns auch uninteressant. Da gibt es spezielle Hardware, die man da nochmal anschließen kann. Ähm, die vier HDMI-Eingänge sind ähm, für uns eigentlich das, ja, die, die interessanteren äh, Anschlüsse, falls wir Geräte haben, die unmittelbar in der Nähe stehen. Sprich, wenn wir unser Notebook noch anschließen möchten, äh, um eine Videoquelle äh, reinzugeben. Ach genau, ich habe hier eine Maus auch noch. Ähm, genau, wenn wir hier quasi ähm, noch unser Notebook anschließen möchten, um... Ähm, einen Jingle einzuspielen oder vielleicht äh, den, den Titel von der Person, die gerade einen Vortrag, äh, also den Namen und äh, den Titel von der Präsentation äh, einzublenden. Das kann man dann quasi hier äh, unkompliziert anschließen, insofern man eben das Notebook so einstellt, wie auch, auch der Videomischer eingestellt ist. Äh, dann haben wir hier insgesamt äh, acht SDE-Anschlüsse, davon sind vier die Eingänge und vier die Ausgänge für unsere kamera die wir verwenden haben sind nur die eingänge notwendig da wir ähm, ja, da die kamera eben nur eingänge hat äh, nur ausgänge hat die eingänge werden dann benötigt in studio setups mit besseren kameras da hat man nämlich die möglichkeit dass man vom, äh, von der software aus ähm, quasi die äh, die Kameraeinstellung nochmal verändert, also die Blende, äh, die Helligkeit, den Gamma-Wert etc. Und was man bei professionelleren Kameras noch machen kann, ist, dass man ein Headset anschließt und äh, hier sind dann auch Kopfhöreranschluss und, und Mikrofonanschluss, die hat man am Anfang schon gesehen, ähm, genau hier. Und zwar ist der zwar äh, mit, mit einem 6,3 mm Klinke ähm, ähm, ausgestattet, aber das Mikrofon eben mit einem speziellen Anschluss, weil da spezielle Headsets angeschlossen werden, die eigentlich aus dem Flugzeugbereich kommen, soweit ich gelesen habe. Ähm, und da ist es einfach so, dass man dann quasi sich, sich als ähm, Videomischer... Das was ich jetzt quasi gerade hier mache sich mit dem Kameramann unterhalten kann und sagen kann ah, dreh mal die Kamera noch vielleicht hin oder dahin und, und kann noch Anweisungen geben. Dafür auch ähm, glaube ich die AFv knöpfe, dass man eben den, ähm, die person gerade direkt erwischt, habe ich dummerweise tatsächlich nicht im Kopf, weil wir es noch nie verwendet haben. Ähm, genau. Zu den einzelnen Features noch da drin gehe ich dann in einem extra Video ein, weil wir haben schon, schon wieder knapp neun Minuten äh, an Videozeit ähm, auf die ja auf die Feinheiten. Es ähm, dann tatsächlich sinnvoller, nochmal in gesonderten Videos einzugehen, weil allein das Einbringen von diesem Truplicon und ähm, wie man diese Wasserzeichen oder Intro-Screens äh, auf das Gerät draufbringt, das nimmt auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch zu erklären. Das würde jetzt den Rahmen von diesem Video tatsächlich auch nochmal sprengen. Genau, dementsprechend, wenn euch das Video so schön gefallen hat, freut mich. Ähm, und dann geht es direkt weiter mit den nächsten Videos. Genau, und ich muss wieder zack zack die richtigen Knöpfe drücken. Bis dann.